gibt es viele Sachen, auf die man achten sollte. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal Respekt gegenüber anderen Leuten und anderen Bildern zu haben und nicht einfach irgendwie darüber zu gehen und die überzumalen und zu wissen, wer steckt dahinter oder was sind das für Leute. Vor allen Dingen auch, wenn man irgendwie auch nicht besser ist als derjenige, der das schon gemalt hat. Also man sollte schon auf jeden Fall Respekt mitbringen und natürlich gibt es auch Regeln, an die man sich halten muss.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 mache ich das eigentlich hauptsächlich, aber äh, Graffiti halt auch immer noch. Ge Geh gerne mit Freunden raus, malen dabei, Grill an. Mhm. Äh, ja, wo fängt Vandalismus an, wo hört er auf? Ähm, naja, keine Ahnung. Vandalismus ist ein weit oder ein dehnbarer Ge äh, Begriff, ähm, aber